Hey Leute, willkommen zurück zu Call of Duty Monomorph. Nein, nicht Monomorph, jetzt bin ich falsch. World of War was. Fuck you, du stichst mich nicht ab, du... Ich war in der Kiste drin. Fuck you. Und wir legen direkt los mit der Action. Hier am Baum war irgendeine Falle. Da steht nämlich gleich noch jemand rein, das weiß ich gerade noch. Ah, diesmal nicht, okay. Das ist Nee, ich glaube, das bayonet ist genau, wir nehmen das Bayonett mit. Zutritt zum japanischen Bunker nehmen. Das kriegen wir hin. Sau-Typ. Die sind schlau geworden. mich verarschen, du lebst noch du Sau? So. Schon besser, die Arisaka nehme ich mal nicht mit. Solange ich eine MG haben kann halt. Hat gereicht? Nein. Boah, wieso kommt da einer? Ich dachte, ich habe Kollegen hinten. Schön aufpassen, das sieht gut aus. So. Was bietest du mir an? Die Arisake. Ja komm, wir probieren die halt mal. Ah ne, das ist wieder die. Okay, wir bleiben hier. Der Typ 99 ist auch ganz nett. Am Schluss heißt wieder, ich habe Friendly Fire, weil der vor mich hinsteht. Schleiche uns mal ganz langsam hier raus. Von hinten kann nichts kommen. Also der enttäuscht mich wieder, ich glaube diesmal nicht. Ah, die ganze uns. Ah, also noch zwei Bunker, dann haben wir sich wechseln wieder auf dem Bajonett um Nahkampf zu haben und so. Ja, ich hab dich tot gemacht, du Sau. Panzer, wo sind die Panzer? Ey, ich bin extra... Oh, Scheiss, Conner. So, dann werden die zwei schon mal ausgeschaltet Und da ist ein panzer ach so ich habe die falsche taste gedrückt wirklich hm? ich habe r2 gedrückt ich glaube das war dann falsch ich dachte wenn ich in dem modus bin mache ich damit die granaten mal kurz ja ich war falsch ich habe mich noch gewundert dass der was wirft aber ich bin nicht drauf gekommen dass das falsch sein könnte dann. Ah, die muss abkühlen. Okay, da muss ich gucken, dass ich die nicht ganz überhitze. Jetzt. <lacht> okay, einer müsste noch stehen, wenn ich das richtig sehe vom. Bildschirm her. Anscheinend nicht, okay, sehr gut. Zwei Stück waren's. Voll die heldenhafte Musik, ne? Solomons Tod setzt uns allen zu. Wir haben es nicht kommen sehen. Ich kann es noch immer nicht glauben. Der kräftigste, verlässlichste und mutigste Marine, den ich je gekannt habe. Nur ein Augenblick. Er war tot. Jetzt liegt es an mir. An mir allein. Diese Männer, meine Brüder, sicher durch diese Mission zu führen. Abwehrkanonen vom Flugfeld auf Peleliu holen unsere Flugzeuge vom Himmel. Alles klar, also das Flugfeld ist das nächste Ziel, das unsere Unterstützung anre anreißen kann. Das wird ja wieder was. Harte Landung. Am 15. September 1944. Achso, die reden miteinander hier. Schwein muss es heute Morgen erwischt haben. Der Rumpfqualten noch nach Überlebenden suchen. Er hängt irgendwo fest. Scheiße, Granaten! Okay. Top hat das geklappt mit. Ja, wir schleichen uns an werden das überleben. Mm -hmm. Ich habe lieber die als einen Kolt dabei ehrlich gesagt. Ich hoffe, das ist keine schlechte Entscheidung, aber ich denke mal, es ist besser. Kurz nachladen. Ich dachte zwar die Bar habe ich nachgeladen, aber. Ne, stimmt, die habe ich ausgewechselt. Du darfst auch nachladen. So. Und jetzt geht's wieder los. Wir stürmen den nächsten Bunker. Aber das wäre jetzt eine coole Waffe gewesen, aber ist okay. Ich habe auch mein Funkgerät nicht mehr, ich kann also nicht mehr äh, Luftunterstützung anfordern. Was Sinn macht, dass ihr die Luftunterstützung abschießen. Wollte ich nur mal kurz sagen. Ja, ja, ich habe schon gesehen, dass du es auf mich abgesehen hast, Kollege. Ich hoffe, jetzt einfach mal dies rein. Yes. Ich habe auch Blendgranaten. Oder Rauchgranaten wahrscheinlich eher. Okay, ich muss kurz Muni einsammeln. Gibt's hier noch was? Na, die zu uns? Ja, die gehören zu uns. Okay, wir lassen das mal sein. Fuck you! Ha, voll cool. Also es ist wirklich lustig, dass äh, dieses Ding da ist, dieses Viereck. So. Der hat noch was gegen uns gehabt, da muss ich schon was machen dagegen, okay. Wie bin ich jetzt gestorben? Wahrscheinlich war einer hinter dran. Ich habe das gar nicht gesehen, dass da jemand noch kam. Oh. Ich gehe ihn durch wieder. Ich habe noch nicht rausgefunden, wer ich jetzt bin, ehrlich gesagt. Ah, die ist eh leer. Gab es hinten nicht noch eine? Ja, viel besser. nachladen dann wird gestürmt hier oben wir nach einem guten moment aus würde ich sagen zum gesamten wobei ich natürlich immer noch nicht wirklich weiß was gerade abgeht meistens außer dass wir halt die flugbasis einnehmen aber es ist ein bisschen chaos <lacht> aber ist schon okay Scheißdreck. Äh, ja, danke schön für den Spawn. Ich lasse mich kurz gehen. Okay, danke für den Spawn. Das ist echt lieb von euch. Alles klar, hier bin ich safe. Klar, da trifft mich. So macht man das also. Gut. Gut, jetzt habe ich meine gute Waffe liegen lassen. So, ich brauche die MP gerade, weil ich sonst keine Muni mehr habe. Okay, man kann also wirklich auch hier gucken, dass er nicht überhitzt. Das ist gut. Das ist Sachen, die man zuerst mal erlernen muss mit diesem Spiel. Angucken. Und sobald man das drauf hat, ist das auch doch gut. Ich bin zu spät. Oh, Stressbuch. Ich glaube, ich weiß, ich soll ich auf Leicht spielen sollte. Kann man das noch ändern? Nö, kann man nicht. Ist Pech gewesen. So, jetzt müssen die Nummer rauskommen aus ihrem Versteck, dann zeigen wir denen schon, was hier abgeht. Ich finde es übrigens cool, dass das Gras wirklich abfackelt hier. Dort oben im Baum hockt jemand. What the fuck? Damit hätte ich jetzt nicht gerechnet. Deswegen ist er vorhin runtergefallen, weil jemand ihn erschossen hat. Ach so, jetzt gibt alles hin. Ja, das nennt man hinterhalt, ja. Das gibt's. Hier bringt mir der Flammenwerfer dezent wenig, glaube ich. Wir stürmen. Wir stürmen nicht. Okay. Das wäre eine gute Idee gewesen. Aber anscheinend nicht. Oh. Okay, ich soll nicht so stark pushen. Das Spiel will ein bisschen mehr Anstand haben. Schon wieder? Okay, das sieht ganz gut aus. Ich gehe mal rüber. Wo ist die Garant? Da. Okay. Interessant. Das war ein Blindgänger. Cool. Okay, okay, okay. Die Räume noch weg und kurz nachladen. Jetzt haben wir wieder Munition drin. Ah, woran hänge ich jetzt wieder überall fest? Mein Gott! Ah, oh, Mann. Ja, der Feind hat sich ins Büro gesetzt. Woohoo. Ja, ich renn direkt drüber, kein Problem. Ist mir egal, lass mich durch. So, ich will meine Granaten holen. Da sind noch mehr Granaten. nimm die mit. Okay, daneben nicht. Achso, das ist das Problem. Ich komme zu tief. Wenn er mir die Granaten mitnimmt. Dankeschön. Ich finde das verdammt schwer einzuschätzen mit der Distanz, ehrlich gesagt. jetzt habe ich muss ich das denn noch mal machen wobei der ist ja eigentlich auch schon weg Soll nur mal näher kommen. Kommt doch näher, wenn ihr wollt. Kommt. Na, wer will näher kommen? Ich muss kurz warten, bis ich geheilt habe. Sehr gut. Hallo. Ja, wie das hier aussieht. Schaffen wir das wirklich? Okay, da kommen wir gar nicht rein. Also müssen wir jetzt wirklich diesen Flug, Flugplatz da stürmen von hier aus. Wicked Witch. Interessanter Panzername. Thumper ist der Sherman-Panzer. Okay, wir landen kurz nach. So, also ich kann. los geht's. Schon ein bisschen überfüllt das Spielfeld hier gerade, ne? Aber ist ja Krieg, ne? Ist klar. Komme ich hier auch wieder raus? Dankeschön. Boah. So, wo müssen wir jetzt? Das nächstes renne ich mal zu dieser Barrikade da. Ah, da ist im Bunker drin. Komme ich da rein? Nö, komme ich nicht. War ja klar. Ne, die sind verbarrikadiert sogar. Hier kann ich rein. Das ist unser Schützenpanzer hier. Also unser Schützengraben. Der gehört zu den Gegnern, whoops. Achso, das war unser Ziel. Ja, ich, ich stehe ja so viel von den Panzern. Fuck you. Ja, man sieht auch so viel. Du bist ein gegnerischer Panzer. So. Klar, jetzt sehe ich wieder nichts. Wo bist du? Hier, fuck you. Ja, komm, warte doch, bis du tot bist. So, geht doch. Da ist noch ein Panzer. Brauche ich noch Munition, klar, holen wir kurz Munition, wir haben Zeit. Okay, mit der Bazuka sind wir einiges langsamer. Wo ist der dritte Panzer? Da ist er. Ich habe nichts getroffen. Gut. Wenn wir halt da drüben kurz hin. Perfekt. So. Und jetzt muss ich meine Bazooka wieder loswerden, weil ich eine richtige Waffe will. Ich habe nur einen Flammenwerfer dabei. Rennen mag auch nicht ewig, gut. Klar, du hast Holz durch. Einfach mal so. Klar, kein Problem. Oh, Mann. Aber oh, wir sind wieder bei 30 Minuten, sehe ich. Ups. Scheiß drauf. Wir erschaffen das noch. Äh, ich hole mir unterwegs irgendeine Waffe halt, wenn ich hier wegkomme. nicht so geil Klar sieht er mich durch die Leichen durch und so. Natürlich. Klar, man kann die Granaten nicht wegwerfen, wenn sie nicht... Menschen neben dran liegen, aber... Ja, ist okay. Nein, kein Problem. Mache ich doch gerne nochmal. Ich mir andere Waffe, jetzt reicht's mir wirklich. Ich fange schon gar nicht an, den mit nach vorne zu nehmen. Wobei, das war lustig. Kann ich einfach mal in den Bunker reinrennen und alles abfackeln, wenn, wenn er dann rennt. Das ist halt das andere, er sollte mal rennen dann. Jetzt bin ich eh gleich wieder tot. Ja. Ich stöße einfach mal im Bunker mit meinem Flammenwerfer. Die war nicht mal ansatzweise in meiner Nähe. Nicht mal ansatzweise? Fuck you here. Stirb, du Motherfucker. Ja, kommen die noch mal her. Da kommt wirklich jemand. muss du jetzt nachladen wenn ich eh schon sage lad nach ist okay kein problem so wo geht's denn rein irgendwo hier Schaff mir es noch da ist der kontrollpunkt fuck you Und jetzt geht es nochmal richtig los und wir beenden die Folge jetzt mal, weil ich sonst über jetzt schon auf 35 Minuten bin, fast. <lacht> ja, die Mission ist echt lang, also da haben wir noch einiges zu tun. Also, ich bedanke mich bei fürs Zuschauen, auf euch gefallen. Äh, ja.